Lee, also heute ein Video voller mit äh, Willy Werewolf oder Wiley Werewolf oder wie auch immer der heißt. Wir suchen uns heute den Wolf. Ich wollte eigentlich für dieses Video ein schönes Hintergrundbild und zwar ein offizielles mit dem Werwolf ne, von Ubuntu 1510 Willy. Ne, eine Zwischenversion äh, mittlerweile, äh, Ja, fast schon eine Release-Version. Und ich wusste, als ich ursprünglich das mal hier installiert habe, schon auf meinem Rechner, irgendwo habe ich den Wolf gesehen, ne? wollte ich eigentlich als Hintergrundbild und habe gedacht, da muss ich schnell nochmal installieren, hier in VirtualBox, damit ich den Wolf sehe. Ne? Ja, damit, damit, ich wollte den Wolf jetzt hier so als Hintergrundbild äh, anstelle von dem blauen Wasser. Da habe ich mir gedacht, wenn ich sowieso gerade nochmal in VirtualBox äh, installiere, dann kann ich das auch gleich mal mitschneiden. Ne? Deshalb, ich, ich schneide das jetzt eigentlich äh, für mich mit, weil ich will den Wolf. Ne? Den Wolf habe ich nämlich bei der Installation einmal gesehen, aber ganz kurz habe ich den... Ja, ich installiere jetzt quasi den Wolf äh, im Prinzip. Nun, viel zu sehen äh, gibt es und Neues bei Ubuntu 15.10 äh, jetzt äh, erstmal so nicht. Ne? Also wenn man die Installation so durchwinkt, dann löscht er die komplette Festplatte. Wollt er wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich neben eurem Windows installieren, wie auch immer. So, viel zu sehen gibt es viel Neues nicht. Also das von der Oberfläche ist eigentlich genauso wie die anderen Ubuntu-Versionen. Aber wir haben zum Beispiel ein neues Kernel. Also wer bisher wer bisher Probleme hatte, irgendwelche Treiber zu installieren oder eine brandneue Grafikkarte hat, die bisher unter Ubuntu 1504 oder früher nicht unterstützt würde, könnte jetzt mal mit diesem Kernel Glück haben. Ja, also es wäre ein Grund hier mal Ubuntu 15.10 auszuprobieren. Wer keine Probleme hat mit Ubuntu 15.4 oder 14.04, der braucht es definitiv erstmal nicht installieren. Also viel Neues ist nicht. Ne? Ja, weil man kriegt ja auch so bei Ubuntu immer die aktuellste Firefox-Version oder ähnliches. Und äh, braucht man also nicht unbedingt. Ich mache mal schnell T. Ja, ich gebe mal hier irgendwo. Irgendwas Wildes ein. Passwort, Passwort, wie immer, Passwort. Ja, der braucht also nicht unbedingt, ne? Ja, also ich wollte jetzt trotzdem mal den Wolf. Gut, was sich lohnt, für mich zum Beispiel, war mal zu gucken, ich hatte ja, ähm, da ist, er, da ist der Wolf. Und halt, ich, ich, ich habe den Wolf gesehen. Ich habe den Wolf gesehen Und jetzt muss ich schnell ein Bildschirmfoto Jetzt habe ich extra... Bildschirmfoto, schnapp, jetzt habe ich den Wolf speichert. Deshalb mache ich eigentlich diese Installation. Ja, also weswegen ich eigentlich äh, Ubuntu 1510 mal sehen wollte, ich sollte nämlich zum Beispiel mal das Firewall-Programm GUFW mal testen. Ne? Ich habe ja da so ein bisschen mitgewirkt und weil ich ja testen sollte, und ich sollte offiziell da mal durchwinken, dass das auch tatsächlich funktioniert. Das war für mich ein Grund, Ubuntu 1510 äh, mal zu testen, ne? Andere Leute brauchen das jetzt nicht so unbedingt äh, testen, ne? weil äh, eine neue Version, das ist so eine Zwischenversion zwischen Ubuntu 14.04 und Ubuntu 16.04, was Langzeitversionen sind äh, und alles was dazwischen kommt ist Bastelkram. Ne? Und Bastelkram ist nicht so stabil wie die Langzeitversionen. Wie gesagt, ich habe es mal probiert, weil ich wissen wollte, ist hier die neueste Version. Jawohl, UF Firewall 10.0, wo ich dann mitgewirkt habe. Für mich war das ein Grund. Die anderen haben wahrscheinlich den Grund, die wollen mal das neue Kernel testen. Also viel Änderungen habe ich nicht gesehen. Aber was ich zum Beispiel ganz witzig finde, ist äh, das Terminal äh, hat plötzlich so grüne Buchstaben. Ja und alles so schön im Bund. Das sah erstmal aus wie Linux Mint. Ich habe da nicht dran rumgebastelt, das war schon so. Und wenn man da was installiert, ist das ganz nett. Erstmal funktioniert apt install ohne apt-get und auch mit Autokomplettierung zum Beispiel sudo apt get, get brauche ich jetzt nicht, sondern install. Also das ging bisher immer, ne? nur dann funktionierte, was danach kam, nicht mit Autokomplizierung, mit Tab. So, und jetzt könnte ich irgendeinen Namen sagen. PTV. Und jetzt, wenn ich Tab drücke, müsste das Autokomplizieren. Und das tut er jetzt. Ne? Also das wie hat er hinten selber dran. Ne? Und wenn man das Enter äh, drückt, äh, dieses neue Terminal, das äh, hat uns auch so einen Fortschrittsbalken unten. Ja wenn das Tier so rennt. Ne? Möchten Sie fortsetzen? Ja, jetzt drücke ich Enter an, Achtung unten dann ähm, kam hier so ein, so ein Balken. Den hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Ne? Da kam so richtig so ein, so ein Laufbalken. Und jetzt kommt er natürlich gerade nicht, ne? wenn er soll. Ne? Ja, jedenfalls war das so. Äh, ist, also das Terminal ist so ein Hauch anders. Jetzt passiert das natürlich gerade im Moment nicht. Also hier unten kam dann das so Rautezeichen in grün. Ja, quasi als Fortschrittsdingens. Das ist das Terminal in der Version 3.16.2. Also da viele, viel im Terminal arbeiten, könnte das vielleicht ein minimaler Grund sein, da mal reinzugucken in die neue Version Willi. Werwolf. Es gibt ein paar neue Hintergrundbilder, aber die waren jetzt nicht so der Hit, dass ich jetzt äh, voll lauter Jubel geschrien hätte. Äh, Hurra! Ne, die schönsten Hintergrundbilder der Welt. Müsste äh, ich jetzt nicht unbedingt. Äh, ja, was haben wir denn da? Na, normalerweise sieht das so aus. Ja, die Installation könnte ich jetzt eigentlich mal knicken, ja, weil ich habe es ja schon installiert. Das normale Hintergrundbild sieht quasi so aus. Ja, so ein bisschen sparsam, wie die normalen Hintergrundbilder immer so aussehen und das wollte ich so ein bisschen mit dem Willi bisschen aufpeppen. Dann gibt es das Ganze jetzt nochmal in Weiß. Ja, auch schön. Ähm, und dann hätten wir dann nochmal irgendwelche Wechselbilder, so ein äh, verrotteter äh, Telekom-Mask mit einer Wanze drin, auch schön, ja, das hätten wir auch noch. Dann haben wir hier noch so ein paar Steine mit, äh, ja, vielleicht mit Gimp eingefügter Sonne, ganz klasse. Äh, sind das jetzt überhaupt die Offiziellen? Ich weiß es gar nicht, ne? wir sind ja noch eine frühe eine alte Koralle oder wie auch immer. Herrlich, äh so, aber irgendwie war alles nicht so der Hit. Ich wollte doch den, den Wolf, ne? Ich wollte, ich wollte mir doch den Wolf selber machen. Also gut, VirtualBox kann ich jetzt mal abbrechen. Beenden. Wunderbar. So, wo ist mein Wolf? Ich habe ein Bildschirmfoto gemacht. Äh, Bilder. Gib mir den Wolf. Jetzt äh, blockiert VirtualBox mich so ein bisschen. So. Hier ist mein Wolf und jetzt brauche ich natürlich GIMP. Wenn ich GIMP installiert habe, habe ich glaube ich schon äh, installiert, nachinstalliert. GIMP Bildbearbeitung immer noch in der Version 2.8, denke ich mal. Schauen wir mal, warten wir ab und sehen wir mal weiter. Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen länger. Aber wir wollen doch den Wolf. Ne? Ich wollte doch äh, unbedingt, ja, nicht den da, ne? den kennen wir schon. Der mit dem Pinsel in der Schnauze, nee, ich wollte doch den bösartigen, den, den Willi quasi. Ja, gut, jetzt äh, läuft natürlich meine Videoaufzeichnungssoftware noch im Hintergrund. Äh, deshalb, ich habe nur so zwei krümmelige CPUs auf meinem Laptop. Deshalb ist Willi, Werwolf hier, schwer am Schaffen. So, Gimp. So, machen wir mal die Fenster in Einzelfenstermodus, so wie das gehört, damit man mal gescheit was sieht. Jetzt extrahiere ich mir mal den Willy werwolf aus, aus dem Ding hier. Da ist er doch. Da ist, er, ist er nicht schön. Ka Kaune auszuhalten. Der Willy werwolf Also gut, den schneide ich jetzt mal aus. gimp Bild auf Auswahl zuschneiden. So, dann hätten wir den doch schon mal. Sehr nett, den könnte ich mir jetzt als Hintergrundbild speichern, Datei, Im Bildschirmfoto könnte ich überschreiben, so, zack, Änderung verwerfen und dann das hier als Hintergrund festlegen und wir sehen, wir sehen nichts, da ist er, da ist er, bösartige, bösartige Werwolf, Willi. Ne? Guck nicht, sehr böse. Äh, jetzt machen wir den auch vielleicht noch mal als Kacheln. Willi wertvoll. gut. Äh, Sinn und Zweck des Videos war eigentlich nur mein Hintergrundbild zu ändern. Äh, mehr oder weniger sinnlos. Fügen wir mal hinzu: Bildschirmfoto öffnen und wir wollen das ähm, als äh, Kacheln. Kacheln, Kacheln sind schön. So, wer sich den Wolf. Schwätzt so wie ich. Das entsprechende Hintergrundbild lade ich euch auf meine Google Drive. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Willy Werwolf funktioniert. Wie gesagt, das Terminal hat sich ein bisschen geändert. Ansonsten keine große für mich sichtbare Veränderungen. Kernel anders, Treiber besser. Mein Firewall geändertes Programm konnte ich durchwinken und wird in den offiziellen Paketquellen sein. Hoffe, ihr geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.